Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es nun mal ganz kurz um Content-Marketing für die Energiewirtschaft gehen. Das ist natürlich genau das, was wir hier bei Energiewirtschaft einfach mit diesem YouTube-Kanal tun. Wir veröffentlichen mittlerweile weit über 110 Erklärvideos auf diesem YouTube-Kanal die werden auch regelmäßig äh, weiter erneuert. Wir haben einen Podcast, der jetzt so zwei Wöchentlich ähm, veröffentlicht wird. Wir haben ähm, Blogbeiträge, Lexikonbeiträge und auch kostenfreie E-Books und noch zu bezahlende E-Books und so verschiedene Ansätze, mit denen wir euch versuchen zu helfen. Content Marketing funktioniert ja so, dass ihr danach googelt, danach auf YouTube sucht. Ihr findet mich und findet uns und sagt, hey, das ist super. Und wenn ihr mehr wollt, dann kauft ihr halt das Seminar, das E-Book, den Online-Kurs, der unten verlinkt ist. So funktioniert das ja schlussendlich. Und ich bin aktuell gefühlt noch so der Einzige mit Energiewirtschaft einfach, mit meinem wunderbaren Startup, was ja gerade super wächst, der das für die Energiewirtschaft so multimedia-technisch umsetzt. Und ich weiß natürlich, dass gerade die Stadtwerke, gerade die Energieversorger, gerade die Leute, die jetzt irgendwie mal Kunden nachhaltig an sich binden wollen, genau sowas auch gebrauchen können. Sie brauchen es sogar ganz dringend, denn das ist der Weg, wie wir nachhaltig eine Marke aufbauen, nachhaltig Vertrauen bei unserem Kunden aufbauen können und auf diese Weise eben auch schon mal ein bisschen was im Internet machen, was immer wichtiger wird, weil gerade wenn es demnächst die nächsten Technologiestufen kommen, dann sollte man heute schon mal was im Internet gemacht haben, um dann nur noch kleine Schritte machen zu müssen. Wenn man jetzt immer noch analog unterwegs ist und irgendwann geht es mal um Virtual Reality und Voice Assistance, dann sind die Schritte zu groß, dann ist man abgehängt, dann ist es vorbei. Also, wenn ihr zum Beispiel Unterstützung gebrauchen könnt oder wenn ihr euch einfach mal anhören wollt, wie Content Marketing euch als Stadtwerk zum Beispiel unterstützen könnte, dann kommt auf die E-World. Wir sind vom 11. bis 13. Februar an Halle 4, dem Innovation-Bereich, das ist der blaue auf der Karte der E-World, am Stand 619, 4 minus 619, direkt zwischen dem Innovation-Forum und dem Catering. Das heißt, wenn ihr euch gerade einen Vortrag angehört habt, und habt jetzt Hunger, holt euch eine Bockwurst auf die Hand und kommt an unseren Stand. Da reden wir ein bisschen drüber und da kriegt ihr auch noch eine Gummibärchenpackung oder eine Schokotafel. Und dann haben wir, denke ich, alle eine richtig gute Laune. Und wir erklären euch mal, wie Content Marketing euch helfen könnte oder eben auch die anderen Angebote der Online-Akademie für die Energiebranche, Energiewirtschaft einfach. Jedenfalls, wenn ihr da also Bedarf habt oder allgemein mal drüber reden wollt, kommt zur eWord, wenn ihr dort nicht sein könnt. Kontaktiert uns einfach, wir können euch da bestimmt auch ganz gut helfen, nachhaltig Vertrauen und Bekanntschaft und Marken bei den Kunden aufzubauen, indem man richtig guten Content kreiert, der eben in verschiedensten Bereichen angesiedelt sein kann. Education, Inspiration, Überzeugung oder eben auch einfach Entertainment. Da gibt es verschiedenste tolle Dinge, die man tun kann. Und außerdem, aktuell haben wir mit knapp 400 Abonnenten sogar deutlich mehr Abonnenten, als die meisten Stadtwerke auf ihren YouTube-Kanalen zu haben. Einfach weil wir eine wirklich gute, konsistente Strategie hier verfolgen. Das könnt ihr auch. Also, das ist das Thema Content Marketing auf der E-Word Kommt vorbei oder schreibt uns an. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.